Der Kauf einer Altima Farming Lizenz ist der erste Schritt vor dem Farming des Altima Tokens. Sie können die Lizenz mit USDT, Cash Balance oder Altima bezahlen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen den Zahlungsvorgang mit USDT TRC20. Um eine Altima Farming Lizenz mit dem Stablecoin USDT TRC20 zu kaufen, melden Sie sich bei Ihrem Konto auf der Altima Farm Website an. Scrollen Sie die Seite nach unten. Auf der Registerkarte Ultima Farming License sehen Sie die Lizenzen, die für das Farming von Ultima Tokens zur Zahlung verfügbar sind. Wählen Sie die für Sie passende Lizenz aus und klicken Sie auf Upgrade. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl einer Zahlungsmethode. Wählen Sie USDT aus. Stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. In dem sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Form von USDT und die Wallet-Adresse angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen möchten. Um die Arbeit mit der mobilen Version der Wallet-App zu vereinfachen, ist die Adresse auch als QR-Code verfügbar. Um zu bezahlen, senden Sie den angegebenen Betrag in Form von USDT-TRC20 an die Wallet aus dem Abschnitt Address. Bitte senden Sie den genauen Betrag, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach Abschluss der Zahlung müssen Sie auf die Zahlungsbenachrichtigung warten. Als nächstes sehen Sie auf der Seite einen Aktivierungsschlüssel für Ihre Lizenz. Vergessen Sie nicht, ihn zu aktivieren. Dies ist wichtig. Erst nach der Aktivierung wird das MaxLoad Ihrer Farm erhöht und Sie können alle Funktionen dieses Produkts vollumfänglich nutzen. Wenn Sie die Seite geschlossen haben oder Probleme mit dem Internet haben, machen Sie sich keine Sorgen. Die Zahlung wird in Ihrem persönlichen Benutzerkonto im Abschnitt License Keys angezeigt. Im Abschnitt License Keys finden Sie die gesamte Historie Ihrer Einkäufe. Dort können Sie auch Ihre zuvor erworbene Ultima Farming Lizenz aktivieren, indem Sie auf die blaue Schaltfläche Activate klicken. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Lizenz zum Farming der Ultima Token erworben. Die Lizenz ist ein Jahr gültig. Der nächste Schritt ist die Bezahlung von Ultima Farming Units. Wir hoffen, dass Sie nach dem Lesen dieser Anleitung keine Fragen mehr zum Kauf von Lizenzen haben. Wenn Sie dennoch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unser Support-Team stellen. Wir wünschen Ihnen hohe Profite und viel Erfolg!